Finale in der Zirkuswelt bei Pac-Man World Repack 4-4 Clown 3. Ich muss sagen, das hört sich schon an wie so ein Rennen. Oh, ja, es ist definitiv ein Rennen. Mario Kart, äh, ich meine natürlich Pac-Man-Kart. Ich glaube, es gab mal ein Mario Kart auf irgendeinem so Arcade-Maschine, wo man Pac-Man spielen konnte. Aber ich kenne mich damit nicht aus. Vielleicht kann ja einer von euch in den Kommentaren mehr sagen. Pac-Man, da ist ein Rennauto. Springe hinein und drücke B, um zu beschleunigen. Okay. Fürs person, okay. B muss ich drücken. Hier kannst du üben und dich auf das Rennen vorbereiten. Drücke A, um deinen Pack-Turbo einzusetzen. Schieße an deinen Gegnern vorbei, wenn die Leiste unten links gefüllt ist. Du kürbst um zu bremsen. Du kommst durch scharfe Kurven durch. Mit R kannst du rückwärts fahren. Benutze es, wenn du rückwärts fahren möchtest. Okay, gehe weiter, sobald du für ein paar tolle Rennfahrer bereit bist. Oh. Ich kann doch nicht wirklich üben. Wow, und schaut mal da. Haben oh, wir einen gegen ihn? Ich meine, der hat der Flügel jetzt anscheinend. Oh, ne, er holt seine Handlanger raus, die da gegen mich fahren. Die Clowns! Alle gleichen Blick. Die Clownrenner! renner Düt, düt. Wieso darf ich hier schon vor mir losfahren? Das ist ja total unfair. Na, what's up? Euch oh, kriege ich noch. Ah, ah, oh nein. Äh, äh, kann ich die Sicht auch irgendwie ändern? Ich würde gerne die Sicht ändern, wenn ich ehrlich bin. Ah, hi. Bong. Da damit schubst du ihn nach vorne, das ist natürlich nicht gut. Okay, ich denke mal, unser Ziel ist es, Erster zu werden, oder? Oh, können wir hier mit essen? Oh, lass mich auch probieren. Oh, oh, ich drift nicht so gut. Ah, so dürfte ich. Okay, mit Y bremse ich ab und so drift ich dann auch. Ah, aber. Ah, das läuft mir aber auch nicht gut. Hä, er ist doch in die Bombe gefahren, dachte ich. Okay, oder halt nicht? Komm ich in meinen Rücken mit, mit? Danke. Ah, Mist. Ah, Mist. Ja, jetzt habe ich die Chance. Und was ist hinter mir? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wacker, wacker, wacker, wacker, wacker, wacker, Komm her, mein Freund. Komm schon. Yes. Ah. Okay, ich werde wieder zurückgesetzt. Das ist sehr nett. Ich weiß nicht, ob ich die Lymphen verloren habe. Ich glaube nicht, aber hoffentlich nicht. Ich bin aber erst siebter. Die sind alle so weit weg. Ich bin wirklich nicht gut. Ah, ich bin wirklich nicht gut. Okay, ich sollte, glaube ich, nur dann drücken, wenn ich auf so einer Graben bin, oder? Ich glaube, das macht mehr Sinn. Der dumm auf dem Bild hat man ja gerade irgendwie gesehen, dass der auf Third-Person war. Das verwundert mich, dass man jetzt nicht mehr im Third-Person ist, sondern im First-Person. Ich würde schon gerne Pac-Man sehen. Vielleicht kann ich dann besser koordinieren. Ist aber auch egal. <lacht> Denkst du bist so lustig, so lustig, dass ich dich überholt habe. Ja. Und der hat gerade sein eigenes Schicksal geschrieben. Tschüss. <lacht> Yeah! Was oh, das Ziel? Ne, noch nicht. Okay, okay, okay, komm. Wir sind weiter, wir sind es weiter. Wir gehen das hin. Das ist bestimmt nicht mal weit bis zum Ziel. Verschwende du! Bam! Nein! Oh oh, oh, okay, okay, weil ich noch die den Effekt habe, sind gerade alle gegen mich gefahren und äh, ja, haben auf die Schnuse bekommen. Das ist schon mal ganz gut. Ich, du, äh, oh, da ist das Ziel. Du hast gesehen. Hier ist auch noch mal das Ziel. Okay. Haben ich gerade alle die Schutze bekommen, ja. Da ist das Ziel. Ich kann nicht nach hinten gucken, oder? wir warten mal auf die. Dann <lacht> Spaß. Mit Marika, will ich das machen? Aber ich bin ein Renner, aber okay. Hier habe ich keine Zeit dafür. Ich muss noch einen Boss beled beledigen. Naja. Und, äh, der Boss ist wo? Oh. Das nehme ich doch gerne mit. Dankeschön. Ach, das war der Boss. Das Rennen? Was wäre passiert, wenn wir nicht Erster wären am Ende? Hätten wir dann den Boss verkackt? Wie immer! Das war ganz spaßig, war ganz cool, war ganz nett, mal was Neues. Habe ich jetzt nicht nichts gegen... Und jetzt sehen wir uns die neue Welt an, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Und vielleicht können wir da auch direkt schon heute jemanden befreien, mal schauen. Ja, die Manege oder Manege oder... Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich weiß es wirklich nicht. Die haben wir durch. Und weiter geht's in der Fabrik. Ja, hier scheinen wir auch vier Level ungefähr zu haben. Ach Moment. Ach Moment. Bevor wir die Fabrik machen können. Ich vergesse das jedes Mal, Freunde. Müssen wir natürlich erstmal hier vorne. Die ganzen irrgarten level machen. Also fangen wir direkt mal an. Aber ich verspreche euch, wir sehen noch gleich die Fabrikwelt. So viel Zeit muss sein. Wacker, wacker, wacker, wacker, wacker, wacker. Ich meine, ich finde es besser jetzt zu machen. Als wenn man es halt ganz am Ende des Space packt, Weil dann hat man irgendwie so... Zwei Ganze Folgen voll oder so also gefühlt, okay. Vielleicht nur eine Folge sind ja nicht wirklich lang, aber haben trotzdem so eine Bonus-Folge mit nur solchen Leveln. Ich finde das so eigentlich schon ganz in Ordnung, aber mal zwischendurch ein bisschen was anderes. So kann man auch schon ein bisschen die Spannung aufbauen, wie denn die Fabrikwelt nun aussehen wird. Zum Beispiel, also führt auf jeden Fall schon mal seinen Zweck. Du, du, du, du. Außerdem kriegen wir bestimmt noch nach dem äh, letzten, nach der letzten Welt und nach dem allerletzten Level des Spiels, kriegen wir bestimmt auch noch mal ein paar Irrgarten-Level, äh, die wir dann sowieso machen müssen nochmal. Keine Ahnung. Mal gucken, wie alles läuft. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Oh oh oh oh, oh. oh, oh. <lacht> Renn lieber weg, mein Freund. Du kommst gar nicht erst raus, okay? oh oh oh raus. oh dann kommt er da doch raus. oh oh oh oh oh oh Dachtest du? oh oh oh oh oh was? <lacht> Der ist doch auch ganz nett, eigentlich, wie wir so in so einer. in so einem Spielkasten sind oder so. Schon ganz nett. Hier sieht aus wie so Giftgas überall, aber nee, es war nur das Bild. Waka waka waka! Wie sieht's denn hier aus? Aha. Ja stimmt, wenn man mal so außerhalb betrachtet, dann sieht man hier überall so. Keine Ahnung, das sieht aus wie das irgendwie so ein so oder so, finde ich. Weiß nicht. Das ist so das erste, woran ich denken muss. Waka waka waka waka waka waka. Waka hat Angst. Was macht Waka Waka jetzt? Ah, wir krem! Das kriegt euch. Okay. Jetzt aber wirklich Ihr Gartengebiet. Auf zum... Auf zum, Fa zum Fabrik. Ja. Das Gebiet Fabrik. Da wollen wir jetzt als nächstes... Hin. Also, los mit 5-1. Gefährliche Rohre, oder höhre, oder... Rohre, oder, oder... Ihr versteht, was ich meine. Die Dinger. Wo man so wow macht. Oh, das sieht aber cool aus. Mit der Musik... Das ist aber auch so ein Bunsenbrenner. Hießen die so? Das ist schon lange her, dass ich so ein Ding habe, aber ich glaube, die hießen so, oder? Flammenwerfer ist es auf jeden Fall nicht, dafür ist es zu klein. Ich glaube, das ist so ein Bunsenbrenner. Oh, war das klug? Ich, ich weiß es nicht. Ah! Oh mein Gott. Ich weiß ja nicht, was das Ding macht. Will ich da hoch? Ich glaube, ich will da hoch. Waka, waka, waka. Ach, nur ein One-Up. Das braucht doch keiner. Ich würde gern. Ach, da. Das war eine dumme Idee. Will ich es bereuen? No. Haha. Waka, ha. waka, ah. waka, Wacker wacker wake, up, wake, up. wake, up, wake up. Bam. Na los. Hä? Was? Wo sind wir denn jetzt? Ey, komm mal her. Was geht nicht hin? Hä? Was zum... Wie ist das so schnell nach unten gekommen? Das sah gerade total seltsam aus. Oh, ich muss einmal nach oben. Äh, äh, komm mal her, please. Komm mal her, please. Komm mal her, please. Kannst du schnell nach unten? Please. Please, please, please. please. Dankeschön. Weißt du, ob es bringt, da drauf zu bouncen? Gibt's hier oben noch was weiteres? Oder geht das halt einfach nur so? Ja, es geht einfach nur so nach oben. Okay. Dann holen wir uns nicht nur das, sondern auch... ...das. Aua. Da haben sie mich erwischt. Die suchen gefühlt nach mir. Moment mal. Ah ne, warte. Das hier ist bonus. Oben geht's weiter. Ich dachte andersrum. nee nee Hä? Okay. Ja, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Ja, finde ich gut so. Mhm. Ja, komm. Das One-Up gönne ich mir auch mal eben, ne? Kann man sich ja mal gönnen. Juh! Checkpoint. Okay. Äh. Boy. Ja, mein Maze. die Maze hier. Der hat Bock ein paar oh, Geister zu vernaschen. Er geht einfach alles kaputt jetzt. Bam, bam, bam, bam. Oh, Beilung, Beilung. Beilung, Beilung. Alright. Wir nicht, Pech. Hey. Und wir schnappen uns. Was doch immer sich hier unten befindet. ein äh, ja Blau. Ich weiß nicht, was hier ist. Haben die vergessen hier. Hintergrund einzupacken? Hä? Warum bin ich jetzt nach unten gegangen? Hier ist nichts. Wieso kann ich jetzt nach unten? Hä? Hier war doch gar nichts. Hä? <lacht> äh, okay. Lassen wir das erstmal so stehen. Äh, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber okay. Ich gehe einfach mal weiter. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Genau, hier ist ein Örgarten. Die Rohre sind brannt. Ja, danke. Ich wollte mich nicht noch mal treffen lassen. Danke. Hey mhm. Kumpel. Was ist mein Kumpel, Leute? Das ist mein Freund? Ich bin schon so lange mit dem befreundet. Wir kennen uns schon so lange. Wir sind best, die best Partys. Oh, die kann ich... Oh, die kann ich machen. Okay, das ist ja cool. Das pretty cool, bro. Nom nom nom nom nom. Ah. Okay, jetzt müssen wir aber zurück. Oh Gott. Ah, die wollen, dass ich hier zurückgehe? Ach, ich habe alles ausgestellt. Nur ist es halt noch brandheiß. Das muss erstmal abkühlen, bis das abgekühlt ist. Boah, da sind wir schon mit der Folge durch. Deshalb lassen lieber schnell. Jetzt schon schnell dadurch. Wir machen das Maze. Wir haben es zwar gerade mal Fall gemacht, aber. Hier ist mein neues. Ah, da kann man aber oben auf dieser Uhr sehen, wann die aufgehen. Das finde ich sehr nützlich, dass das wie so ein Timer gilt. Ich hoffe, man hört mein Controller nicht zu so sehr. Soll er sich nicht ablenken. Ach, das ist gut, dass es das Ganze so in meine Richtung? Dankeschön. No. Extra Punkte! Ich meine, sag mir mal ehrlich, wer von euch interessiert sich noch für die für das Punktesystem in diesem Spiel? Wer von euch sagt sich, ja, ich möchte auf jeden Fall Highscore hier erreichen? Das ist mir sehr wichtig. Ich glaube wirklich niemand tut das, oder? So das Highscore-System ist auch sowas aus der Vergangenheit, und so ein Überbleibsel aus der Vergangenheit wie die One-Ups, aber. Beim Score ist es so egal, ich meine es sind nur ein paar random Zahlen oben in der Ecke des Bildschirms, die Die finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Also ja. Gibt's Schlimmeres. Aua, hört auf mir alle weh zu tun! Ja, das war natürlich extra, weil ich wollte direkt hier hin. Aua, das war nicht extra. Dududum, Gibt's hier irgendwas? Hier in der Ecke? Nee, komm einfach nur so hin, wenn man Bock hat. <lacht> äh, ich geh mal in die Richtung. Danke. Hätte <lacht> ich vor, mal können, könnte ihn so steuern. Hä? Da macht doch gar nichts. Ah, wieso habe ich das gerade versucht? <lacht> okay. Oder gibt's jetzt... Ja, yeah, oh, das C, das ist natürlich sehr wichtig. Waka waka, ich will nur waka waka, danke. Okay, da komme ich nicht hoch, also so komme ich ja nicht hoch, meine ich. Oh ja, danke, nein, nicht danke. Das ist böse und gemein, kann sonst herkommen. herkommen! Hey, das Warnum ist mir egal, tatsächlich. Ich möchte nur das C. Hier, komm, stampf mal. Danke. Und jetzt nehme ich mir das See. und das war dann auch weiß kann. <lacht> ja, war alles geplant. Alles geplant. Natürlich, aber das hat weh Alles geplant, Freunde. Alles geplant. Ach so, hier bräuchte ich äh, die Metal Cap. Wo ist denn die? Die müsste sich ja hier oben befinden. Habe ich recht? Ja, yep, ich sehe sie auch schon. Was passiert? Hm? Achso, ein sich. Aua, haut mal ab hier. Hä? Okay, la lass einfach sein. Ist egal. Ich dachte, ich könnte die überrumpeln, aber das geht irgendwie gerade nicht. Dann nein, nein, nicht. Nee, egal. Bam. Um, bam. Perfekt. Und also ich bin hier wieder hoch. Danke. Hi, was geht? Bam, Zack, zack, zack. Und... Uh, das traue ich mich nicht. Was? Das hat nicht funktioniert? Wie hat das nicht funktioniert? Okay, Moment. Boing, boing, boing. So, wow. So muss man es wirklich machen, okay? Ich wollte es eigentlich nicht machen, weil mir das ein bisschen komisch vorkam, aber... Uh, die sind überall. Die machen Angst. Oh, das M. Das M hätte ich gern. NICHT hätte ich gern nicht. Uh, schnell weg. Nein. Okay. Nein, immer noch nicht. <lacht> Wieso nicht? Jetzt <lacht> yes, hat geklappt. Keine Ahnung warum. Ich weiß es wirklich nicht, aber. Waka waka. Ja, das war mir klar, dass ich direkt auf ihn lande. Das war mir wirklich klar. Okay, aber zum Glück war hier ein Checkpoint. Und direkt ein Leben. Was ich gerade verloren habe. Krieg ich wieder. Dankeschön. Und ein einmal auswanderer, weil man Bock drauf hat. Hä? Wie ist mich getroffen? Wie? hat der nicht vorhin getroffen? Egal. Er macht bumm und dann... Oh, danke fürs Casino Geld. <lacht> habe ich jetzt einen Partnership Deal bekommen? <lacht> nice. Aua, was mache ich denn hier? Ich muss mal aufpassen. Ich muss aufpassen, habe ich gesagt. auch oh, Pac-Man. Oh, und dann geht das schon wieder. Und dann geht das schon wieder. Also ich, okay, aber das war, jetzt, das war ganz unfair. Das war gerade halt wirklich unfair, dass das getroffen hat. Das, das ist wirklich unfair. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Blapp, wacker, Waga, Wacker, wacker, waga, waga, waga, waga. Danke. Ach, das ist. Ah. Ah. Danke. Darf ich sagen? Nein, da. Okay, der ist nur für das. <lacht> Komm mal runter. Danke. und abgeschlossen und somit können wir wenn ich hier durch könnte weiter dem manchmal weg weil der nervt bestimmt noch schnell den checkpoint bevor ich wieder sterbe das werde ich bestimmt noch die abkürzung die nehme ich mir mal weil ich es kann <lacht> und hier muss man aufpassen aber ich habe ja gerade ein item bekommen womit mit hier durch kann Jetzt aktivieren wir das neue Maze. Alter, wie viele sind denn hier? In diesem Level? Das sind ja da wirklich viele. Nom, nom, nom. Ich habe wirklich noch nie geschafft, dass ich hier irgendwas verpasst habe, ne? Das ist eigentlich auch gut so. Das hier ist das Bonus? Ich glaube, das ist Bonus, oder? Ja. Das N! Moment, wenn hier das N ist, ist da oben das Ende. Ja, ja. See what I did there? Mhm. <lacht> wow, nicht so, nicht so viel. Nicht so viel. Nein! Oh, aber auch nicht so wenig. Mein Kumpel, mein Freund, mein Pack-Kumpel. Ja. Ehrlich jetzt? Der hat mich getroffen? Der hat mich gekillt? Bitte gehen hoch. Nicht so weit. Okay, hat geklappt. Wow, das ist aber nur eine Heilung. Für den Schaden, den ich mir gerade bekommen habe. Nee, du triffst mich nicht, mein Freund. Ich gehe nämlich jetzt erst einmal schön ins Ziel. Nehmen wir das One-Up mit. Ich geh nicht sterben. Nein, ich nicht. Ich gehe ins Ziel und dann ist genug. Ja. Yeah. yeah. Die bonus können wir uns doch anschauen. Können wir uns noch anschauen? -dudu -dudu -dudu oh Gott. Das ist schon mit den Dingern. Nee. Da habe ich jetzt schon keine große Hoffnung in diesem Level, dass das gut laufen wird. Ich denke eher, es wird ziemlich schlecht. Dum -dum -dum -dum. Okay, und jetzt? Ah schnell schnell schnell! Geschafft, boah, knapp. Aber da haben wir es auch mal gesehen. Ja ja ja. Bam Und ja, ich würde vielleicht sogar mal sagen, dass wir heute eine kürzere Folge machen, maybe, weil ich möchte jetzt keine 35 Minuten Folge machen. Da mache ich lieber eine kürzere Folge heute. Vielleicht können wir aber auch ein paar Mazes spielen. Ich glaube nicht, aber wenn, dann wäre das noch ganz cool. Weil ein Level ist ungefähr so fast 10 Minuten, würde ich mal so schätzen. Na ja, und die Welt? Hat mehr als nur noch ein weiteres Level? Hier ist noch ein Level. Hier ist noch ein Level. Hier ist noch ein Level. Also, wir sind hier gut bedient auf jeden Fall. Haben wir einiges noch zu tun. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Wie gesagt, eine kleine, kürzere Folge, aber ich, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Oder was meint ihr? Vielleicht kommt noch ein. Ja, komm. Machen wir, damit es nicht zu kurz ist. Jetzt schon. Die Irrgarten. Ja, und für die Leute, die sich für die Irrgartenlevel nicht interessieren, die können ja eigentlich schon weg. Da haben wir doch was gefunden, wo alle glücklich sind in der Folge, oder? Haben wir also was für alle? Ja, ja. So sieht's aus. Yes, das hab ich noch gegessen. Super. Boah, wie es wohl so ein Geist schmecken würde. Bestimmt so richtig luftig. So transparent, so. So wie so eine Seele, oder? Keine Ahnung. Aber da in der Mitte sehe ich so ein bisschen so ein Gift drauf. Vielleicht kriegen wir ja noch so, statt Lava, so ein bisschen so ein Gift drauf. Später in der Welt. In der Fabrikwelt. Das, das, das kann ich mir noch gut vorstellen. Das wäre ganz cool, glaube ich. Das wäre ganz cool, glaube ich. Okay. Diese Gaskanister oder was das darstellen sollen. Die geben auch so mit zur Atmosphäre, finde ich. Auf jeden Fall ganz nett hier alles gestaltet. Ja, wo ist überall Wasser, ne? Vielleicht haben wir einfach nur so Abwasserkanäle oder so. Und, äh, haben wir auch im Level gesehen, so ein bisschen Wasser. Also ja, vielleicht haben wir nicht mehr als das. Was ich ein bisschen schade fände, weil ich mein. Ihr ja, habt literally da unten. Bei dem Geistersporn ein, ja, wie soll ich sagen, halt, so ein bisschen Giftrauch halt. Und das kann man eigentlich ganz gut benutzen. Ich bin tot. I am dead. Ich bin Vater. Aber ich hab's geschafft. <lacht> Und die Opfer haben nicht geschafft. <lacht> yeah. Wow. So, das machen wir noch. Und ich sehe schon, wie sie mich alle ja verfolgen. Ja, obwohl, die anderen haben noch gefaulenzt. Dachten sie nur so, was war denn schon los? Noch schon, schon wieder neue Runde? Wir haben noch gerade Erzählungen gemacht. Tja. Hier ist die nochmal? Äh, Blinky? Pinky, Inky und Clyde. Ich glaube, so hießen die, ne? Schon ein bisschen her, aber ich glaube, so hießen die. Es gab aber auf jeden Fall noch ein paar andere Geister. Es gab nicht nur die vier. Ich meine, es gab noch ein paar andere. Aber die vier sind halt die, die Main-Geister. Also die, die man halt aus ganz normalen Pac-Man kennt. Wenn bei anderen Pac-Man-Spielen gibt es, glaube ich, auch ein paar andere Geister. Keine Ahnung, müsst ihr mir sagen. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht finde ich es auch immer heraus. Das war's für heute. Ich schaue jetzt ein bisschen mit meinem Pack-Kumpel und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.